Ich Bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die Juden separat. die after Jews. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stuck-Scheißer. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick, Dirk. Zeig sie mir! More Americans, period. Ah! Ah! Was haftet sie? Alle? Wohin bringst ihr uns? Wir seid zum Arbeiten hergekommen. Und das werdet ihr auch tun! Es acht Wochen, seit